Wenn ich entscheiden könnte, welches politische Bildungsprojekt am Ende übrig bleibt, wenn alles andere gestrichen wird, würde ich sagen, es muss die kritische Meinungsbildung sein. Weil die ist Grundlage für alle möglichen Entscheidungen, die um uns herum halt irgendwie unsere Umwelt betreffen. Wenn ich nicht kritisch bin, sondern einfach alles hinnehme, was mir gesagt wird, werde ich manipulierbar. Wenn ich manipulierbar bin, dann wird mit mir gemacht, was vielleicht auch, was ich nicht will. Und deshalb finde ich, glaube ich, das so am wichtigsten.